Über das, dass, dass ich glücklich war, wie mein kleiner Cousin auf die Welt kam und da habe ich mich voll gut gefühlt, weil er so süß ausgeschaut hat und dass er, so, er mir immer so angelächelt hat. Im Sommer hat äh, die Schule solch ein Malprojekt gemacht mit der Glückskuh. Und da hat jeder solch ein Bild malen, der von seinen Lieblingsplatz, vom Glücksplatz. Das war solcher Weg im Wald, der was ganz schön ausgeschaut hat, Irgendwo im Schwarmlandel drinnen. Nicht so anderes halt, dass äh, Freunde kriegen.